Ich bin der Bastian und ich bin Klavierbauer. Am Klavier der Flügel... ...kopf! kann so einiges kaputt gehen, wie man gerade gesehen hat. Wenn ich nicht gerade etwas kaputt mache, verbringe ich viel Zeit in unserer Werkstatt. Dort führen wir alle grossen Reparaturarbeiten durch, wie zum Beispiel eine komplette Restauration einem Klavier. Immer mal wieder schaffe ich auch mal mit Metall, wie hier zum Beispiel, wo ich gerade eine Bassseite herstelle. Abgesehen von Werkstatt-Arten, die ich euch hier gezeigt habe, sind wir auch viel unterwegs. Und da sind es dann aber Konzertstimmungen, sagt man dem, die wir hier machen. Das heisst, wir betreuen dann auch Pianisten betreuen und ihre Wünsche berücksichtigen und für sie so schöne Instrumente wie das hier auf ein Konzert vorbereiten.